Willkommen zurück zu MeTopia! Weit gereist, da gehen wir hin. Denn wir haben in der letzten Folge eine Quest geschafft von... ...sechs vielleicht? Ja. Und du hast das wieder gefunden. So ein komisches Ding, willst du es wirklich haben? Du bist schon komisch. Du nicht? <lacht> okay. Nein, ich bin komisch. Okay, Level 17, Level 20... Level, auch Level 20, Level 21, den machen wir so also später. Habe ich ganz rechts noch einer? Ja. Auch alle 21, alles klar. Dann machen wir jetzt nächstes den Bürgermeister Professor Eich. Ähm, Entschuldigung, hast du kurz Zeit? Es ist nämlich so. Das König Anfangs anfangs erneut in der auf, Aufruhr. die Monster plagen das ganze Land. Und naja, ich dachte der König würde vielleicht eine Armee losschicken. Aber stattdessen sah er nur mich an und sagte, du da, du warst dagegen. Ich habe ich ganz alleine, etwas gegen Monstermeisen ausrichten könnte. Ich habe doch gar keine Pokémon. Ich habe alle meine letzten drei Pokémon verschwendet, kleine Kinder. Aber so kam ich hierher. Ich weiß, ich verlage viel. Doch bitte rette anfang's. Ich flehe dich an. Oh, und ich krieg dafür drei Käsegurinnen. Uiuiui. Ui. Okay. Oh, vielen, vielen Dank. Ich weiß, ich bin keine große Hilfe, aber zumindest einen Rat kann ich dir geben. Das Nest der Mäusemonster muss in einem versteckten Turm liegen. Bitte hilf mir und rette mich. Äh, ich meine, rette das Königreich. Okay. Und ja, ich weiß, ich hätte vielleicht das normale Mii von Professor Eich nehmen können, statt hier dieses äh, nachgemachte in Mitopia. Aber ich wollte halt das neue Feature äh, zeigen. Deshalb sieht er hier im Let's Play so ein bisschen komisch aus, wenn er redet und alles. Also, ja. Dann wisst ihr Bescheid. Hä? Papaius, du hast da die ganze Zeit diesen Turm bewacht und hast nichts gesagt? Ist das dein Ernst? Hehehe, <lacht> ich gehst zum Schloss. Aber du darfst natürlich durch. Äh, ich wollte mit dir über das, äh, über den Turm reden. Also, glaubt ihr, der seht den nicht? Direkt, direkt über dir. Egal, komm, gehen wir hier rein. Oh Gott, das, oh, das wird schon wieder die ganze Folge sein, oder? Ich glaube, dieser Ort wird wieder die ganze Folge, oder? Hier kommen wir kommen wahrscheinlich nicht durch, weil wir links und rechts sammeln müssen? Habe ich recht? Ja, habe ich. Hier geht nicht weiter. Eine, da, da fehlt was. Super. Hey, okay, dieses Spiel wird so repetitive. Das, das ist wirklich ein großer Kritikpunkt, den ich habe. Spiel wird wirklich ziemlich repetitive. Immer dann haben wir diesen Ort wieder. Das ist ja das Finalgebiet von Anfangs. Aha, Final von Anfangs. dun ah. ja. Eine Maus! Ich habe diese Musik schon so lange nicht mehr gehört, ich liebe sie. Kann eine Maus so stark sein? Mensch. Was für riesige Mäuse. Trotzdem glaube ich, dass Pikachu immer noch ein bisschen stärker ist. Ähm... Manni, du nimmst einfach. Warum nicht? Wenn es denn sein muss, dann muss es denn sein. lo o Mega Blitz. Blam, blam, blam. Bam. Ja, ah, okay, ich mache nicht so viel Damage. Ich würde die gerne beide auf einmal killen, aber es geht nicht. Oh weia. Hä? Neue Technik. Pieks der Strafe. Hä, wieso hast du es noch nie Feuer eingesetzt, Girlfriend? Hä? Wieso kam das jetzt zum ersten Mal? Muss ich das verstehen? Ich meine, ja, ist eine coole Attacke. Gut, dass du das hast. Gut, dass du es endlich mal benutzt. Da kam ein bisschen spät. War ich ziemlich spät, du. Wie viel? Ach so, okay, Zahl war nur groß. War gar nicht mal so viel. Du, ich bin du, du, du, du, du, du, du, du. du ja, mir nicht sicher doch okay da. okay warum hat das gerade so lang geladen? Muss du kurz das Spiel hinterherkommen? Was verbirgt das Spiel hinter mir? Hinter meinem Rücken. Mhm. Mhm. Mhm. Super. Helfen. Wie helfende Elfen. Ja. Ich habe sowieso kein Geld für euch. Ich kann nichts machen. Wir gehen einfach weiter. Wo führt uns das hin? Führt uns das zur Truhe? Ja. Okay. Na ja, gut, mach ich jetzt mal das Level nochmal schnell. Fertig. Kiste! Ein bisschen essen. Wow! Toll. So. Hier wollt noch kurz reden, dann macht das schnell. Und dann schauen wir mal, was ist was sich in der Truhe befindet. Wahrscheinlich einfach nur wieder Ausrüstungsgegenstände. Vielleicht ist da ja auch der Schlüssel zum Tor drin, Oder zu dem Tor, zu dem, zu dem, was ist denn das? So eine Steinmauer halt, ne? Wer weiß. Gucken wir mal hier rein. Sonst, wenn es hier nicht drin ist, dann muss es ja auf der rechten Seite sein, weil sonst können wir ja nicht weiterkommen. Hier ist eine Banane drin, aha. Was ist hier drin? Oh, Metzelpixer! Boah! Wow. Heftig sieht das aus. Nimm es halt einfach. Warum nicht? Sieht heftig aus. Okay, es war ein Ausrüstungsgegenstand. Es war nicht der Schlüssel zu diesem Steintor. Ein Notfall! Young Mike ist krank. Miku ist krank, meine ich doch, miko ist krank. Ja. Genau. Dann, äh.. Schätze ich, gehen wir mal nach rechts. Oder kommen wir hier durch nach oben? Nö. Geht nicht nach oben. Okay. Nur zum Tor geht's anscheinend nicht nach oben. Hat dieses Level. Ein weiteres Level, was da drüber geht? Oder ist hier direkt das Schlüsselsteinchen? Ach, gerade übrigens diese Mäuse, die geben immer, wenn man die killt, ähm, Erfahrungsbonus, den man dann verteilen kann. Immer. Also, zumindest haben sie es bisher ja immer gegeben. Mal gucken, ob sie es jetzt nochmal machen. Ich meine, die machen das immer. Ja, da sieht man es auch. Ich verteile es einfach irgendwie an irgendwen. Das ist mir ziemlich egal, wer es bekommt. Da hier kommen aber ziemlich viele Monster Dann Muss es ja sein, oder? Aber ich, das, das bringt mich jetzt aber ein bisschen zum Denken Wenn wir, wenn dieser Turm näher dran ist an dem Schloss, an dem Königreich, statt an dem Dorf Warum randalieren die Mäuse dann im Dorf und nicht im Königreich? Außerdem, ich weiß ja, wenn ich jetzt ins Dorf gegangen wäre, dann wäre nichts passiert Ich glaube, dann wäre da nicht irgendwie war also Mäuse, mit denen man kämpfen könnte oder so. Ich glaube, den Gangs alle gut. Ganz sicher, ganz bestimmt. Dün, dün, dün, dün. Boah, wie lange geht das hier noch weiter? Boah, ich aber echt gerade Linie mit 20 Gegnern. Und immer ist es eine Maus. Das meine ich. Es ist wirklich ziemlich langweilig. Immer wieder der gleiche Gegner. Das ist keine Herausforderung. Ja gut, Göffin ist jetzt ein bisschen low, aber sie heilt sich auch wieder. Wir haben ja. Ah oh nee, wir haben gar keinen Healer. Oh, das ist jetzt ein, ein, ein großes Problem. Klar habe ich noch die Salzstreuer, aber Healer wird trotzdem gut im Team. glaube ich. Na, ah, ich glaube, hier ist das Ende. Oh! Das war gezwungen aufgemacht. Ihr habt gesehen, da war keine Textbox. Türschlüssel! Also ist das Eine Tür? Eine Tür aus Stein. Okay. Boah, wir haben 90 Bananen gegessen. Heftig! Krass! Und ihm geht's wieder besser. Jabo, ja. Und... Sehr enge Freunde. So eng, dass sie miteinander kuscheln. So eng, dass die Hose platzt. Äh, was? Du, du, du. Down, down. So, aber wenn jetzt schon hinter dem Tor das Ende ist, dann können wir vielleicht zwei Quests in einer Folge schaffen. Das ist mein Ziel, komm. Wir wollen schnell mit der Hauptstory durchkommen. Wir müssen Platz schaffen für neue Let's Plays. <lacht> ja, nee, mit Tupia ist ja nicht schlimm oder so. Es yeah. geht nur ein bisschen zu lang an. Da oben wird es sein. Oder man kann hier weiter nach oben. Aber ich glaube, hier ist es Finale von dieser Quest. Bin mir da sehr sicher. Selber das Level ist auch super kurz. Vielleicht ist ein Bosskampf. Ja, hier ist ein Bosskampf. Ein Dedenne. Auf geht's. Ein Shiny. Nee, ein Togedemaru ist das. Es ist Togge de Aber es ist gut, dass wir jetzt fast immer 100 Damage machen. Wir sind wirklich stark geworden jetzt. Nein, Ey, die Gegner werden auch stärker. Die Arme. Kann man das nicht vorspulen? Leider nicht. Kriegt einfach arg halten halten und dann macht er ganz schnell. Aua! Warum nicht? Ah, das ging aber gar nicht, Young Mike! Ah, was ein Idiot! Kriegst doch auch so hin? Bam! Siehst du? mache deine billigen Tricks nicht. Level 19 für Girlfriend! Äh. Äh, äh, äh. Was ist mit all den Monstern passiert? Die haben wir platt gemacht. Was? Echt? Was für eine Erleichterung. Wie kann ich mich nur bedanken? Oh, ich weiß. Nimm das hier. Vielen Dank nochmal. Der König wird sich sicherlich auch freuen. Moment. Sie geben mir nur Essen? Das, das, das habe ich alles nur für Essen gemacht? Okay, deshalb war es wahrscheinlich, ich sag mal, kurz. Auch wenn es halt dieses eine Level gab. Ansonsten war es, glaube ich, ziemlich kurz. Oh, er möchte sich wieder mit mir vertragen. Ja, dann komm. Komm mal in mein Zimmer. Young Mike, komm mal in mein Zimmer rein. Mike. Mike. Es tut mir leid, dass ich sie nicht ausgenutzt habe und um ein bisschen Damage zu machen. Ich möchte mich wieder vertragen. Ah, ich will dich auch vertragen. Super. So, kennt ihr beide euch schon? Nein? Ihr könnt ein bisschen miteinander leveln. Was mit mir und Young Mike? Hm, wir sind eigentlich schon ganz weit oben. Ah. Ja gut, ich meine ein Level... Würde er noch gehen. Ein Level mit ihm könnte ich ja noch machen. Du, du, du, du. Ja, und was machen wir jetzt? Jetzt reden wir mit der nächsten Person, glaube ich, in, in dem Quest. Weitgereist-Portal. Quest-Portal wollte ich sagen. Weit gereist. So, vier gibt's ja noch. Es gibt da hier? 21? 20? Der könnte der nächste sein. Was bist du? Oh, oder das hier. Hi. sind hey, diese Mäusemann sofort. Der König ist darüber natürlich hoch erfreut. Die Viecher hatten nämlich die besten Lammkeulen aus seinem Schoss geklaut. Okay. Und Level 21. Ja, dann machen wir doch mit Soldo weiter. Und dann äh, Pikachu wahrscheinlich die nächsten Folge. Und dann die anderen beiden gibt es ja auch noch. Machen wir erstmal Soldo. Alles, was wir zu essen kriegen, ist Salat. Jeden Tag immer nur Salat. Ich hab die Nase voll. Es wird Zeit, dass es auch mal was Süßes gibt. Oh, hey, du da. Hör zu, es ist wichtig. Es gibt eine super süße Süßigkeit. Sie ist versteckt an einem geheimen neuen Flammenberg. Ich gehe dorthin und du kommst mit. Teufelstörtchen, Doppelstern. Okay. Genau das wollte ich hören. Also machen wir uns auf den Weg. Wo war der Flammenberg? Oh, sie folgt mir jetzt wirklich. Hui. Ah, aber oh, das letzte Gebiet, ja. Okay. Wo denn hier? Und wie groß? Und wie lange dauert das? <lacht> Auf einmal ist da oben so ein Schlitz aufgegangen. Okay. <lacht> Überhaupt nicht. Sass. <lacht> nee. Nein, gar nicht. Wir kämpfen ein bisschen gegen die Ploins. Sie haben auch Hunger, ne? Wir müssen sich ja auch mal ernähren. Und was anderes essen, was nicht Bananen sind. Ja, ähm, Schnauben soll eigentlich schon reichen für die Viecher. Ja. Das ging wahrscheinlich Doppelsterne von ganz viel Essen, oder? Ähnlich. Nicht, nicht wirklich. Dann gehen wir mal hier rein. Immer wieder das gleiche Layout. Naja, was soll man machen? Let's go. Gucken, wie lange das hier angehen wird, weil wir ähm, von Soldo was bekommen werden. Oh! Fluhpanzer, Leute, der Boss als Gegner. Ähm, Denke ich mal, dass das hier nicht irgendwie weiterführt. Uns das gibt, was wir haben wollen. Aber ich werde trotzdem machen. Wir haben von sechs Quests müssen vier davon ja uns was richtiges geben, ne? Vielleicht sind das ja einfach die einzigen beiden Quests, die uns nichts geben. Es könnte sein. Ja, es könnte sein. Wir werden trotzdem mal aushelfen. Für die 100% natürlich. Damit wir auch alle Bonusorte jedem, in jedem Gebiet sehen. Und natürlich darf ich das Level 2 mal machen. Das erwartet jetzt auch eigentlich auch. Weil es ist Utopia. <lacht> Was für Nasen die haben. Der eine sieht aus wie so ein Doppelpunkt 3. Und der andere ist so richtig äh, Hilfe. Was mache ich hier? <lacht> Komm, zu <we> <lacht> So komplex, so komplex. Und dann unten so eine, so eine dritte Drei. Super. Bam. Da ist er weg. Jetzt kann einen ruhen Frieden. Deine Rauch übrigens. So, jetzt müssen wir auf Level 20 mal leveln. Damit wir auch bei den anderen ankommen können. Oh Gott, ist das wieder so ein riesiges Level? Och, bitte nicht, Spiel! Bitte nicht! <lacht> schon wieder nach rechts, so Doppelpunkt 3. Uh, super. Ja, ich weiß, das ist eigentlich schon diese Vario-Nase, aber es sieht trotzdem aus wie ein Doppelpunkt 3-Gesicht, okay? Das ist aus dem Katzenface. Oh, Mike ist echt aufgeregt. Hab mich Girlfriend, äh. bisschen. Ein bisschen aufgeregt hat. Im positiven Sinne. Und yay, Miko ist nicht mehr krank. Jetzt kann sie wieder Popstar sein. Juhu. Ba, ba, ba, yeah! Wieder erstärken. Nee, wieder erstarken. Fallen du und ein Freund im Kampf, steht dir beide wieder auf. Okay, das, das, das hört sich ziemlich OP an. Gut, dann bin ich mit Bunny und mit Young Mike, glaube ich, so weit oben, ne? Ich wechsle mal aus mit irgendwen anders. Level ich jetzt noch. Ach, ich habe hier so viele. Ähm, ich war ja vorher mit Girlfriend, ne? Wäre es, wenn ich es noch mal ändere, dass ich halt noch mit Girlfriend schnell auf Level 20 komme. Also mir ist es halt wichtig, dass ich mit meinem Main-Character auf Level 20 mit kommen Und dann äh, können wir mal gucken, was wir danach machen. Ja, keine Ahnung. Wir werden mal sehen, am Ende werden nicht alle. Ich kann euch jetzt schon sagen, am Ende des Displays werden nicht alle Level 99 miteinander sein. Ja, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird so nicht passieren. Also erwartet es nicht. Ich weiß, man kann ganz später irgendwie Level 99 noch irgendwas freischalten. Ähm, aber nein. Also, von Freischalten ja meine ich jetzt neue. Fähigkeiten, neue Attacken und sowas. Ne? Okay, oben ist nur Bonus und dann geht es hier rechts weiter. Nein! Oh Gott! Ja, dann machen wir das Level halt vorher. Ich weiß nicht, was ich mir gerade dachte. Ich dachte, komm, ich guck mal, ich drück mal an, gucke, wie lange das Level geht. Ach, ich habe gar nicht aufgepasst. Komm, dann machen wir das Level halt schnell. Brillengeist, okay. Ja, dann machen wir das selber schnell und dann mache ich das andere kurz offscreen. Danach halt. Ist ja auch okay, wenn das halt danach. Oh! Habt diese Herzen gesehen? Young mal schwärmt für mich. Bro, du bist ein bisschen zu jung, außerdem bin ich nicht selbst verliebt, okay? Wenn Bunny so auf mich schauen würde, dann... Ähm ja, Bunny, also du kennst ja meine Nummer schon, ne? 42069... Ach, warte, das sollte ich vielleicht nicht im Video sagen. Fabulöser Fächer, Fabulous. ich mag den Fächer, aber nein, muss mehr flexen mit deinem Monopoly-Schein. Ach, das war schon das Level. Ja, dann ist ja gar nicht schlimm, dass ich das jetzt vorher gemacht habe. Ja, das ist nicht schlimm. Irgendwer levelt, nein, doch die da oben, die beiden. Ja, wollt ihr noch mal Level 20 sein? habe ich ein bisschen mehr Auswahl? <lacht> Spaß. Ja. Juhu, lustig, oh ne ähm, Neue Gegner, Pfirsich sich was ja lustig aussieht Und Feuerdämonen. einfach dieser Boss Aber als Gegner anscheinend Okay Gut, das bleiben, weil mir klar, dass der nichts aushält Wa Warum, Hat warum hast du Angst? Warum hat Bunny richtig Angst? Alles gut, Bunny. Alles gut, spannend. Bam, bam. Der hat aber wirklich viel aus. Zack, nice. Danke für die Hilfe. Danke für die Unterstützung. Äh, wir mega Fair drauf. Vielleicht hilft dir mir Ja, du hilfst mir zumindest. Ja, ein bisschen Damage, nice. Die geht's wieder besser. Dann komm doch mal in den Kampf. Genau. Zack. Perfekt. Kann das sein, dass irgendwann die Ruhezone ein bisschen größer wird, dass da zum Beispiel beim letzten Upgrade dann zwei Leute rein können oder so? Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich... Könnte ich mir vorstellen. Oh, beide kriegen Level Up! Nice! Oh, sorry, da habe ich ein bisschen durchgeklickt. Ja, 1550 Leute gerettet und... Ja, ist eigentlich gar keine. Die haben aber noch mal einen, äh, einen Partner ab. Ein bisschen Geld. Oh, no. Igitt macht jetzt das Young Mike-Syndrom nach. Er wird immer krank. Nicht gut. Oh, was aber gut ist, ist, dass ihr euch besser versteht. Oh, nein, nein, nein, nein, tu nicht, tu nicht, don't do it. Gar nicht so schlecht aus, um ehrlich zu sein, <lacht> hat was nicht für meinen Charakter, aber für andere, würde das bestimmt ziemlich gut aussehen. Ja, alles klar. Girlfriend und ich müssen jetzt noch äh, ein Level, glaube ich, noch leveln und dann kann ich ja noch mit irgendwem anderen auf Level 20 kommen. Oh, oh. Yay. Und nochmals. Yay. Blop. Oh. Warum das denn? Ich glaube ich warte, dass ich noch kurz bevor ich das mache, weil ich würde gerne noch ein Level up mit Girlfriend und mir ja, machen, obwohl warte, ich kann noch einen Auszug eben machen, nur beide Ich glaube dann wäre das schon geregelt mit dem Level up und dann kann ich ja schon mal Young Mike mit Girlfriend Ver Verkuppeln jetzt nicht wirklich. Girlfriend hat ja schon einen Boyfriend. Yay. Juhu. Mhm. Da. da. Da, da, da, da. Wow! Yeah! Der Blick ist voll cringe, aber yeah! Super. So. Klar hat sich das auch schon geregelt. Dann kann ich ja ein bisschen mit. Na gut, dann level ich jetzt ein bisschen mit Freddy, ne? Warum nicht? kann nicht beste Freunde mit Frederik werden. Vielleicht Dumpscare mit mich nicht mehr so oft. Ein Geschenk. Präparierte Heuschrecke. Boah, das finden sie natürlich cool, ne? Oh, die sind schon Level 13. Ich dachte, die sind weniger. Oh, hey, was soll das denn? Ich habe gar kein Geschenk bekommen. Sad. Er heult. Wow, habe ich viel Geld. sich sehe ich gerade. Kann ich irgendwas für 5.000 oh, Herzchen, Miku, yo, sieht das sick aus. Das sieht richtig cool aus. Das wirst du auf jeden Fall ausrüsten. Das sieht richtig cool aus, oder nicht? Ich mag, das, was man so Flügel hat. Hm, ja. Okay. Billigere Sachen hier. War mal da. Super Kleid kann ich holen. Super Woman spielen, aber. Ich werde sie nicht anziehen. Obwohl. Na, obwohl. Es hat was, aber. Ich lasse es. Ich habe mich jetzt so sehr bei Buddy an dieses äh, Sailor Outfit gewöhnt. Ne? Ich, ich kann das jetzt einfach nicht mehr wegmachen. Es geht nicht. Naja. Spongebob drüber. Machen wir oben weiter. Aber das muss bis zur nächsten Folge warten.